Die nächsten Videos werden zu meiner letzten legendären Amsterdam-Reise sein, wo echt viel crazy shit passiert ist. Und bei Crazy Open Mind Stories darf es nicht Mr. Keter fehlen. In dieser Videoreihe wird Mr. Keter erstmals unzensiert zu sehen sein. Ja, der Mr. Keter, der seine Spitznamen erhalten hat, weil er versehentlich Ketamin statt Kokain gezogen hat. I don't know anything. I don't know anything about God. Und auch der Mr. Keter, mit dem ich dieses abgefahrene DMT-Telefonat hatte. Achso, ich hätte mich auch jedenfalls umgebracht. Nun folgt ein echt spannendes Face-Reveal-Slash-Interview, wo er kurz erklärt, äh, erklärt, warum er jetzt doch sein Gesicht zeigen will. Er ist dazu entschieden, seine Identität zu offenbaren und ich bitte ihn jetzt kurz rein. Okay, der Joke war schlecht. Jetzt hier, kann ich euch vorstellen, der echte Mr. Keter. So, hier. Genau, es ist, es ist der Michel von FilmSelect. Echt? Ja. Krass. Warum hast du dich dazu entschieden, dass du jetzt doch äh, äh, deine Face zeigst? Er hat gesagt, wir drehen jetzt ein facetime reveal video Ich habe gesagt, ja. <lacht> Ja früher habe ich halt äh, Drogen genommen, habe gedacht, das machen nur die Assis. Und jetzt weiß ich halt, das stimmt. <lacht> Also du würdest sagen, du bist ein Asi? Nee, ich habe äh, das Ketamin-Video. Ich wollte ja kein Ketamin nehmen. Ich will ja nicht als Ketamin-Junkie rumlaufen lassen. Das war das einzige Mal, wo hab. ich es genommen habe. Ich wollte ja nur Kokain ausprobieren und selbst Kokain habe ich nur eins oder zweimal genommen. Wegen dem Thema wollte ich nicht als Kokain- oder Ketopfer äh, yeah. stehen, weißt du was ich meine? Yeah, yeah. Aber DMT nehme ich und als DMT-Opfer will ich gerne in der... <lacht> <lacht> <lacht> äh, so, bei dem äh, Ketamin-Video, wo du versehentlich das genommen hast. Ähm, sagen so viele, dass es fake ist. So, was sagst du den Leuten, die, die sagen, dass, das, dass die Story nicht passiert ist? Ja, also wenn wir zusammen sind, dann passieren immer Sachen, die irgendwie komisch sind, aber das war alles real halt. Ja. So also passiert. Ja. Und so schlimm war es jetzt auch nicht. Ja. So. Was geht da draußen ab? Hallo? Jo, wie geht's dir so? Ja, ihr seht ja, ich habe als Erwachsener mal sowas an. Mir geht's super! Ey, also ohne Spaß! Mir geht's gut und Leute, wenn die halt irgendwas zu Sachen nimmst, dann denken die, oh, du gehörst jetzt nicht mehr zur Gesellschaft, geht's dir noch gut? Du hast hier keinen 8 Stunden, 5 Tage Job, geht's dir noch gut? Und wenn man halt nicht so in der Norm der Gesellschaft ist, dann kommen die Leute und fragen halt einen die ganze Zeit, ob du verrückt bist oder ob es dir gut geht. Aber ja, mir geht's halt gut und ich ziehe halt ein paar andere Sachen an, rede, ein paar andere, äh, rede, rede über andere Sachen, weil die ja. andere Leute reden, aber ansonsten geht's mir nicht Okay. Das mir. Aber, ja. <lacht> aber wie würdest du sagen, haben ich Drogen verändert? Ja, auf jeden Fall zum super Positiven. Also, vorher war es eigentlich eher so, dass man so, ja, man lebt halt und man weiß halt nicht, was der Sinn ist und man macht halt irgendwas, was irgend andere Leute machen, bis man checkt, oh, das ist ja alles irgendwie kacke, und wer bin ich eigentlich? Und dann kommen irgendwann diese Substanzen und die zeigen einem, also jetzt nicht äh, Alkohol oder sowas, oder, äh, aber so psychedelische Sachen, die zeigen dann halt oder die helfen einem, Sachen zu zeigen, wenn man mit dem Verstand dabei ist und Probleme zu verstehen und seitdem ich das eigentlich genommen habe, ist mein Leben eigentlich sehr positiv gegangen, weil ich habe mich von Sachen getrennt, die mich vorher so negativ runtergezogen haben und durch die Substanzen habe ich das jetzt gecheckt und äh, weiß halt, was für mich richtig ist und was für mich falsch ist und ich kann, ja, ich will das jetzt nicht so empfehlen, dass jeder das nehmen muss, weil da muss man auf jeden Fall auch sehr vorsichtig sein, das habt ihr ja auch jetzt in ein paar Videos von Simon auch mitbekommen, dass es nicht alles so äh, easy ist und man sollte auch mental äh, bereit dafür sein. Ansonsten, ja, helfen die Sachen einem nur, wenn man aber auch bereit ist, äh, die Hilfe von diesen Substanzen anzunehmen und nicht einfach nur als Partydroge oder als Gag so zu nehmen. Ja, aber ja. wie kannst du entscheiden, ob das echte Hilfe ist oder ob das Hirngespinste der Substanzen Ja, wenn du äh, zum Beispiel, wenn die dir zum Beispiel einen Tipp geben oder, oder, oder nee, die, das ist ja jetzt irgendwie so wieder... Irgendwie ja, genau, Also wenn du jetzt äh, Substanz nimmst und du hast so ein Gefühl und du äh, triffst dich mit einer Person und du weißt aber eigentlich, die ist schlecht für dich, aber du redest ja die ganze Zeit ein, oh, das könnte vielleicht was werden und dann auf so einer Substanz merkst du dann oder siehst du dann die Perspektive von dieser Person und merkst einfach, dass sie sich nur ausnutzt und dass es nie was bringen kann und dann kannst du sagen, okay, weg mit der und das klingt, und dann, also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber dann kommen wieder neue Personen in dein Leben, die es halt äh, bereichern. Weißt du, was ich meine? Okay. Also, aber solche Sachen halt. ist es dann die Substanz oder bist es, du, bist es eigentlich du, der den Tipp gibt und die Substanz tut, aber also, quasi die andere Sichtweise so mal äh, ja. äh, offenbaren, weil es so dein, dein Perception genau. shiftet? Also, wenn man das so redet, dann... Wirkt das immer so, als würde du Substanz einem immer was sagen. So, ja, aber ja. Es ist halt, eigentlich ist das alles so in dir drin, du ja. weißt ja halt, halt schon irgendwie, ah die Person mit der irgendwie, ich weiß nicht, die irgendwie kacke oder sowas, aber irgendwie mag ich sie noch und, und man weiß das es halt gut. innerlich. So, Aber ja. auf Substanzen ist dann einfach so, diese Gedanken ganz klar, so deine, deine ehrlichen Gedanken ja. kommen dann so ganz klar aus. Es bist mehr du, also du ja. kommunizierst mehr mit deinem Unterbewusstsein, so, ja. Ja, mit deinem wahren Ich. So. Ja, ein bisschen so ungefiltert kann ja, das genau, sein. Ja, genau. Wenn du dann bist, es halt, du hast tausend Filter, weil du als, als Kind, äh, ja, ich sag mal, äh, tausend Sachen gelernt hast, auch die ja. falsche sind. Und dann hast du so ein Weltbild erschaffen. Und vieles ist falsch, vieles ist nicht falsch. Und auf äh, diesen Substanzen lösen sich manchmal so Filter, wo du dann einfach mal denkst, oh krass, das ist doch ganz klar, ja. warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit so gesehen, weißt du? Ja. Aber denkst du, also dass es auch dann passieren kann, dass dir die Substanz irgendwas sagt beziehungsweise dir irgendwas einredet, was äh, einreden lässt, was dann irgendwie nicht gut ist. Auf jeden Fall. Wenn du halt zum Beispiel mental oder deine Lebenserfahrung noch nicht so weit bist und du nimmst sowas und du verstehst nicht genau, was man was, was das so bedeuten soll, und dann kann es sein, dass viele Leute auch abtreten oder ja. scheiße machen. Man sieht das ja auch oft. Aber hältst du es für möglich, dass du jetzt was von den Substanzen eingeredet bekommen hast beziehungsweise dir selbst eingeredet hast, wo du jetzt in... Ein paar Tagen oder in einem Jahr denkst du, ah, das war doch nicht die Substanz oder du all in dieser berauschen Form nicht recht. Also es gibt so manchmal so Sachen, wo man was macht und man denkt direkt danach, oh, war das jetzt richtig oder sowas. Ja. Ja. Und, aber ich glaube, je mehr die Zeit dann vergeht, desto mehr checkst du dann, dass alles, was du eigentlich gemacht hast, eigentlich immer sein, sein, sein, sein, äh, seine Richtigkeit gehabt hat. So, weißt ja. du? Und das zeigen die Substanzen auch, dass du dich äh, wegen deiner Entscheidung niemals äh, hinterfragen sollst, denn alles was du gemacht hast, das ist eigentlich schon richtig so, weil du hast es ja gemacht und du hast dich dafür ah, entschieden. Finde ich nicht. Und ähm, ja, cool, du kannst auch ein paar Sachen falsch gemacht haben, aber dann musst du halt ähm, darüber nachdenken. Darüber und wenn du das gecheckt ja, genau. hast, dann machst du die Sache ja nicht mehr. So, ja. ja. Und okay. das zeigt ja auch zum Beispiel bisschen die wenn du was falsch gemacht hast, dann checkst du das direkt und denkst, oh mein Gott, was war ich denn für ein Idiot gewesen und machst es halt später nicht mehr. Ja, So. so. Ja. Wenn, wenn alles gut läuft so, also oder wenn es Schlecht läuft, dann denkt man, Scheiße, die CIA verfolgt mich. Bedenkt bitte, dass bei diesem Interview nur die Meinungen und Ansichten von Mr. Keter bzw. Michelle dargestellt wurden. Also, wer es kommt nach dem Video, irgendeiner an und beschwert sich, warum LSD ihm nicht den richtigen Weg gezeigt hat. Es sind letzten Endes Drogen, die deine Wahrnehmung verändern. Und wie viel man da rein interpretieren kann, muss jeder für sich entscheiden. Abonniert auf jeden Fall diesen Kabal, dass ihr nicht die Crazy Amsterdam Videos verpasst.